Hallo miteinander, ich bin Devin, ich bin im zweiten Lehrjahr hier in der Eilage in Wangen. Ich bin Julia, hallo miteinander, ich bin auch im zweiten Lehrjahr. Wir zeigen heute einen abwechslungsreichen Tag in unserer Lehre. In den drei Lehrjahren erhalten wir einen Einblick in alle Abteilungen vom Bereich Forschung und Entwicklung. Wir lernen immer Neues, auch bei Arbeiten, die man täglich macht. Die Leute sind sehr hilfsbereit und wenn man ein Problem hat, helfen also immer gerne weiter. Ich habe mich für die Lehre bei der e entschieden, weil die Arbeitsatmosphäre und das Team super sind. Die Arbeit als ich gefällt mir auch sehr. Es ist sehr spannend und man lernt sehr viel Neues über Chemie und Farbe. Mit dem Meriometer machen wir einen Nassfilmtest. Das ist ein Test, der noch Form Lackieren durchgeführt wird. Wir testen, ob der Lack zu dick oder zu dünn ist und ob der Wert der Prüfvorschrift entspricht. Es gibt noch viele verschiedene Prüfmethoden. Wenn alles passt, hat der weiter abgerufen, abgefüllt und schlussendlich verschickt werden. Wir haben sogar eine Prüfküche. Dort kochen und backen. Zum Beispiel um zu schauen, wie gut der Kuchen aus der Backform herauskommt. Es wird nichts verschwendet. Die Mitarbeiter können sogar die Nahrungsmittel mit Wenn dir jetzt einen Einblick in unsere Firma gegeben. Wenn du es spannend gefunden hast, gerne experimentieren tust und dich für naturwissenschaftliche Fächer interessierst, kannst du dich gerne bei uns bewerben. Hören, es freut dich kennenzulernen.